Ich bin Darian Buri, ich bin 21, fahre Freestyle-Snowboard und studiere an der Uni Bern Psychologie. Am Snowboarden fasziniert mich am meisten, dass jeder machen kann, was er will. Und mir ist wie an nichts gebunden. Und das gibt mir halt wie ein mega Freiheitsgefühl. Am meisten kann ich von meinem Sport ins Studium mitnehmen, dass ich wie selbstständig meine Sachen kann lernen kann. Es nimmt mir wie auch Druck, dass ich eine duale Karriere kann machen. kann. Weil es ist halt wie, wenn du nur Snowboarder set ist, dann ist das halt wie 100% in Fokus. Es ist wie eine Erleichterung auch für mich. Und zusätzlich ist halt wie auch noch etwas für den Kopf, wo mich wie auch so fordert und das finde ich einen mega coolen Ausgleich. Wenn ich mich selber in drei Worten beschreiben, müsste, würde ich sagen, zielstrebig, spontan und fröhlich. Mein Ziel im Snowboarden ist, zu der engeren Weltspitze zu gehören, im Studium den Bachelor in Psychologie abzuschließen.